Die Ungleichen Söhne Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Holger Holger hat zwei Söhne, Peter und Klaus. Eines Tages bittet er Peter, die Kartoffeln im Garten zu ernten, bevor sie zu reif sind. Peter hat aber keine Lust darauf, weil er lieber Fußball spielen gehen will. Also fragt Holger Klaus und Klaus sagt gleich ja. Als Peter auf dem Weg zum Fußball ist, tut es ihm leid, dass er seinen Vater nicht helfen wollte und er kehrt um, um Klaus zu helfen. Als er am Garten ankommt, ist jedoch noch nichts passiert. Klaus ist nicht in den Garten gegangen, also erntet Peter allein die Kartoffeln. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, weil viele von den Leuten, die ihm folgten, vorher Verbrecher gewesen waren. Viele der angesehenen Menschen hingegen folgten ihm nicht und wollten seine Botschaft nicht hören. Ihnen wollte er deutlich machen, dass es nicht auf ihre Worte ankommt, sondern auf ihre Taten und darauf ihm zu folgen.